Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich bin Lisa und werde dich heute durch dieses Video führen. Ich zeige dir, wie du den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen kannst. Dafür musst du die Primfaktorzerlegung bilden können.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 Ich zeige dir nun, wie man den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen bestimmen kann. Dazu werde ich folgende Aufgabe vorrechnen. Das erste, was man machen muss, ist die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen. Zu jeder Zahl musst du nun die Primfaktoren herausfinden. Dazu brauchst du die Primzahlen. Ich blende dir hier die ersten Primzahlen bis 17 ein. Ich fange mit der Zahl 12 an. 12 ist durch 2 teilbar. Ich schreibe rechts die 2 hin und überlege mir, 2 mal welcher Zahl ergibt 12? Das ist die 6. 6 ist durch 2 teilbar. 2 mal welcher Zahl ergibt 6? Das ist die 3. Und 3 ist durch 3 restlos teilbar. Also bin ich mit der ersten Primfaktorzerlegung fertig. Genau das gleiche mache ich nun auch mit der zweiten Zahl. 18 ist durch 2 teilbar. 2 mal 9 ist 18. 9 ist durch 3 teilbar. 3 mal 3 ist 9. Und 3 ist wieder restlos durch 3 teilbar. Also bin ich auch mit der zweiten Primfaktorzerlegung Fertig. Jetzt habe ich die beiden Primfaktorzerlegungen vor mir. Nun kann ich mir überlegen, was der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen ist. Der GGT ist das Produkt aus den Primfaktoren, die in allen Primfaktorzerlegungen vorkommen. In beiden Zerlegungen kommt als Primfaktor die Zahl 2 vor. Wir markieren nun jeweils einen Zweier. In beiden Zerlegungen kommt als Primfaktor auch die Zahl 3 vor. Das heißt, wir markieren auch jeweils einen Dreier. Der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen ist nun das Produkt der gemeinsamen Primfaktoren, also 2 mal 3. Das ergibt 6. Das bedeutet, 6 ist der größte gemeinsame Teiler der Zahlen 12 und 18. Nun bist du an der Reihe. Finde den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen 8 und 12. Bestimme im ersten Schritt die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen und vergleiche im Anschluss die Primfaktoren. Finde die gemeinsamen Faktoren und bilde das Produkt. Pausiere jetzt das Video, nimm dir Stift und Papier und los geht's. Nicht schummeln, versuche es wirklich allein zu lösen. Da bist du wieder. Dann wollen wir vergleichen. Ich blende dir jetzt die Lösung ein. Hast du dieselben Primfaktoren gefunden? Wenn nicht, pausiere das Video und finde deinen Fehler. Wenn du dieselben Primfaktoren hast, vergleichen wir nun die gemeinsamen Primfaktoren. Beide haben zwei Zweier gemeinsam. Wie du bereits weißt, ist der GGT das Produkt aus den gemeinsamen Primfaktoren, also 2 mal 2 und das ergibt 4. 4 ist der größte gemeinsame Teiler der Zahlen 8 und 12. Nun zeige ich dir anhand einer Aufgabe, wie man das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen bestimmt. Dazu musst du als erstes wieder die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen machen. Ich blende dir hier die Lösung bereits ein. Wenn du die Primfaktorzerlegung selbstständig machen möchtest, pausiere jetzt das Video. Das kleinste gemeinsame Vielfache bestimmen wir, indem wir alle Primteiler der größeren Zahl unterstreichen. Wir unterstreichen also 2, 3, 3. Als nächstes haken wir alle Primfaktoren in der kleineren Zahl ab, die bereits in der größeren vorkommen. Bei der größeren Zahl haben wir bereits einen Zweier unterstrichen. Das bedeutet, bei der kleineren Zahl müssen wir nun eben diesen Faktor abhaken. Die 2 ist der einzige Primfaktor, der in beiden Primfaktorzerlegungen vorkommt. Im nächsten Schritt werden alle übrigen Primfaktoren der kleineren Zahl unterstrichen. Um das kleinste gemeinsame Vielfache berechnen zu können, bilden wir nun das Produkt aller unterstrichenen Primfaktoren. 2 mal 3 mal 3 mal 2 mal 2 und das ergibt 72. 72 ist das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 8 und 18. Jetzt bist du an der Reihe. Finde das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 6 und 10. Bestimme im ersten Schritt die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen und vergleiche im Anschluss die Primfaktoren. Passiere jetzt das Video, nimm dir Stift und Papier und los geht's. Nicht schummeln, versuche es wirklich allein zu lösen. Da bist du wieder, dann wollen wir vergleichen. Ich blende dir jetzt die Lösung der Primfaktorzerlegung ein. Hast du dieselben Primfaktoren gefunden? Wenn nicht, pausiere das Video und finde deinen Fehler. Jetzt können wir die Primfaktorzerlegung vergleichen. Im ersten Schritt unterstreichen wir wieder die Primfaktoren der größeren Zahl, also 2 und 5. Sowohl bei der Zahl 10 als auch bei der Zahl 6 ist die 2 ein Primfaktor. Also haken wir die 2 auf der linken Seite wieder ab. Nachdem Sie nur die Zahl 2 gemeinsam haben, unterstreichen wir wieder die übrigen Primfaktoren der kleineren Zahl. Das bedeutet, das kleinste gemeinsame Vielfache ist ja wieder das Produkt aus den unterstrichenen Primfaktoren. Also 2 mal 3 mal 5 und das ergibt 30. 30 ist das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 6 und 10. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache von drei Zahlen auf zwei unterschiedliche Arten bestimmen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann!